Time in Kirby Studio 3. Der Boss heißt Ponkon und es scheint ein Doppelpack zu sein. Oh, was geht hier ab? Ein Tanuki und ein Waschbär. Mario und Luigi. Oh, du, du bist also. Oh, ihr beiden seid der Boss. Okay, dann muss ich einfach nur abtreffen. Bam! Leider sterbe ich jetzt. Na ja, gut, wenn nie zu zweit kämpfen. Dann fände ich das nur fair, wenn ich auch zu so zweit kämpfe. Gui, du musst mir jetzt mal helfen. Man kann Gui sagen, was er tun soll, indem man A drückt. Also die Taste mit immer in den Ruf, bei mir ist es A. Aber es funktioniert nicht immer sehr gut. Zumindest in meiner Erfahrung. Wir sind zu viele Gegner, aber wenn ihr mehr als zwei Gegner, also wenn ihr zwei Gegner oder, oder mehr einsaugt, dann macht ihr einen größeren Star, den ihr verschießt. Ich weiß nicht, wie ich Gui sagen soll Dass er mal Gegner aufsagen soll Oh, nein Verdammt Ja, das ist das Problem Gui ist kein guter KI-Charakter Also die KI kann hier nicht gut spielen Er ist eher Nützlich für Multiplayer Zwei Spieler zum Beispiel, aber Oh, einen habe ich, einen habe ich Warum oh, habe ich das noch möglich, maybe ist das noch möglich Wo ist er, wo ist er Nein, das war er gar nicht. Wo muss er halt überhaupt? Den Danuki haben wir. Und den nicht, Da ist er. Bam! Da unten sehen wir seine Leben. Viel hat er nicht mehr. Mach Bomben, mach Bomben. Zack! Komm, ein Leben. Wir aber leider auch. Äh, muss da hoch. Muss mal ein Baby schnappen. Oder zwei. Wie immer. Wo ist er? Wo ist er? Er will einfach nicht kommen, ne? nimm das! Oh yeah. Ja, war war ziemlich cool. War aber auch nicht so unbedingt schwer. War halt das gleiche Konzept wie diese beiden Kugelgegner mit ganz vielen bunten Steinen. Die kennen wir alle. Ich weiß auch nicht, wie die heißen, aber die in den meisten Kirby spielen. Ich weiß was ich meine. Die immer diese Blöcke von links nach rechts schieben und immer weiter. Ja, das ganze Böse aus Sand Canyon ist nun erloschen. Darauf wird mal getanzt, ja. Yeah. Aber nur ein kurzer Tanz. Wir waren nicht wirklich gut im Kampf. Ich sag ja, GUI ist nicht gut. GUI, wo er. Baddy. Okay, das war nicht lustig. Whatever. Level 4! Cloudy Park! Yay! Juhu! Hey, Leute! Seid ihr noch hier? Das geht ja gar nicht, mich einfach hier als Kugel liegen lassen! Nur weil du lieber mit dem Vogel spielen willst. Höh, hier ist aber eine Super Mario-Feuerblume. Was zum... Was geht denn hier ab? Dann fangen wir das Level direkt an mit einem Pilz. Okay. Okay, dann können wir auch schon mal hier wegputzen. Du, du, du, du, du, du, du. Oder wir springen drüber. Wenn's klappt. Wenn wir Skill genug dafür sind. ihr du, du, du. wisst, bin ich das eigentlich nicht. Wow. Und leider fehlen mir gerade so die Leben. Okay, hi, Rick. Ich meine, lieber habe ich Rick, als nicht Rick zu haben, oder? Ich schätze. Bam, bam, Uah. Uah. Dich nehme ich mal, komm mal her. mache ich nämlich den hier. Dann renne ich den Gegner rein und drehe mich kurz vorher noch schnell mit dem d um. Um Damage schön machen zu können. Bam. Oh, die Gegner, die sind nicht toll. Wenn man die versucht aufzusaugen, dann werden die richtig aggressiv. Und das ist ja eine Hitbox? Was? Du willst mir allen Ernstes sagen, dass das irgendeine Hitbox hat? Wow. Ja, da haben wir es auch gerade wieder gesehen. Na gut, das wusste ich nicht. Ich dachte, es wäre safe to go, aber war es nicht. Whatever. Ich meine, Rick ist jetzt nicht der Beste. Von den Animal Bodies, meiner Meinung nach. Ich meine, Nago existiert hier. Boing. Und mit ihm können wir piu, piu, piu schießen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Der hat ganz coole Abilities. Und außerdem kann er dreimal springen. Das sind das so kleine Jumps, aber sind auf jeden Fall super hilfreich. Was, was, was findet ihr eigentlich besser? Einen großen Jump oder... Drei kleinere Jumps mit denen man aber meiner Meinung nach sich besser orientieren kann und nochmal Fehler ausbessern kann wenn man gerade irgendwo hin springt und fliegt aber in den Abgrund oh nein und dann machst du aber nochmal ganz anders und warum ist da na egal. Sag ein bisschen komisch aus mit der Wolke. Ist das hier äh Body Paradise? Ah, das ist cool. Das ist cool. Mit so ein Bumerang schießen wir den Vogel. Na ja, wohl. Ich möchte lieber die Feuer-Ability haben. Ist das gleiche, nur meiner Meinung nach irgendwie cooler und besser und Auto-Scroll-Level, oh no! Ich weiß immer noch nicht, was die Challenge ist in dem Level. Ich hatte das Gefühl, wieder irgendwas mit Blumen, aber noch sehen wir keine. Wenn wir welche sehen, dann schaue ich erstmal nach, was wir tun müssen, weil nicht, dass ich das Falsche tue wieder. Und ja, hier haben wir wieder Indiana Jones-Moment. Oh, der Boden geht aber kaputt. Und da oben ist ein Fake Kirby. Nein, Kirby, renn! Pass auf! Pass auf, Kirby! <lacht> ich hoffe, er wurde nicht getroffen. Oh, Chuchu! <lacht> ja, sorry, Pitch, du bist am nächsten Mal wieder dran. Bestimmt. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Wir machen wieder... Hier nee, komm, nehmen wir dich. Denn so können wir uns zumindest im Nahkampf besser wehren. Und da... Wie, wie kommen wir da ran? Ach so. Einfach so. Oh, Mann. Was auch immer. Ah, Spinne. Spinni, Spinni. Dö, dö, dö, dö, dö. Noch mehr Spin, noch mehr Spin. Aua. Da ist nicht mal was. Lass mich das alles hier machen für nichts. Aua. Vielleicht bin ich aber auch echt von allem treffen, oder? Naja, was soll's? Äh, ich möchte mich eigentlich noch gerne ein bisschen hier umschauen. Hier ist zum Beispiel ein One-Up, wo man aber leider sich dreimal treffen lassen muss, wenn man nicht ist. Um es auch wirklich zu bekommen. Aua. Also gut spiele ich hier nicht. Aber hier hab ich habe auch nie behauptet. Äh, ja, wo gehen wir lang? Gehen wir mal wieder hier lang. Denn hier sind wir Und unverwundbar für eine kurze Zeit. Und das wird bei meinem Skill ziemlich nützlich. Dün, dün, dün, dün. Aber ich muss schneller sein. Ah ja. Schnell hoch. Oh, das brauchen wir. Das brauchen wir das brauchen. Wir. Oh, full health. Ah, wunderbar. Komplett voll geheilt. Und noch ein paar Sternchen nebenbei eingesammelt. Denn wir wollen ja mehr One-Ups haben, weil wenn ich Game Over gehe, wäre das schon ziemlich peinlich. Also mein Ziel ist es, nicht einmal Game Over zu gehen in dem Spiel. Und das sah gerade... Das sieht komisch aus. Ich glaube, man soll da gar nicht landen, aber wegen meiner Animation ist meine Hitbox klein genug. Hallo, kein. Yay, mein Fisch. Mein fisch fisch Oh, Kuh gibt's ja auch, aber... Wir wissen alle, die Antwort. Zumindest bei mir. Yeah. Ah, runter, runter, runter. Boah, das war aber knapp. Nächstes Mal musst du besser aufpassen, ja? Nein, der arme Gegner. Der hätte ich schon noch gerne aufgesaugt, aber... Wie denn, wenn er weg ist? Ah, verdammt. Nein. Ah. Ah. Klatsch. Oh, den krieg ich jetzt. Den krieg ich jetzt. Die Ability finde ich einfach besser und cooler und alles. Aber ich lasse mich gerade zu oft treffen. Hier muss man eher unten drücken. Also also halten. Den Knopf halten. Um da wirklich unten durchzukommen. Und verdammt. Ich sterbe gleich noch. Sauk so, ich nur das mal nebenbei. Eure Fische sollten keine Glühbirnen verschlucken. Curbys ist was anderes, aber Glühbirnen, haltet eure Fische fern von Glühbirnen. Ich sag's euch, wenn ihr die, die verschlucken, dann äh, sind sie zu stark. Das wollt ihr nicht. Ich hoffe, ich soll die diesmal kaputt machen. Wenn nicht, mal habe ich jetzt gleich das Ganze... Ist doch gar nichts passiert, Weißt hm? Weiß nicht, was ihr was er meint. Dann darf ich jetzt das ganze Level nochmal von vorne machen. Das wollte ich sagen. Aber ich glaube, ich soll die alle nicht berühren. Ich schaffe das Level nochmal neu. Dachtest du, ich kann einfach ich, ich ich hab das Level neu geschaut, wollte ich natürlich sagen. So, und ich glaube, ich soll die nicht kaputt machen. Und wow, das ist echt schwerer, als man denkt. Vor allem mit kein Lass uns mal ohne kein machen. Ohne kein ist es auf jeden Fall besser. Denn Kirby kann ja einfach unendlich puffen und rumfliegen. Oh, wow, das ist böse. Mal gucken, was wir sie bekommen. Yeah. Knapp, aber wir haben es. <lacht> ne, ganz ehrlich, ich glaube, wir sollen die nicht kaputt machen. Hier sind so viele von denen. Das würde mich tatsächlich wundern. Aber der Grund, warum ich zurückspule und nicht das Level komplett neu mache, ist einfach um Zeit zu sparen. Nicht weil ich so schlecht bin, dass ich die ganze Game Over gehen würde oder so, aber... Ich wollte es halt trotzdem mal erwähnt haben, weil... Es ist einfach... Es ist, es ist wirklich einfacher. Und gechillter. Wenn man es kann... Dann mache ich das. Und ihr wisst gar nicht, wie oft ich zurückspule, wenn ich privat spiele. Huiuiui. Das ist dann eine ganz andere Geschichte. Aber na gut. Bist du glücklich? dass wir alle am Leben gelassen haben? Ernsthaft? Wir sollen alle kaputt machen? Okay. Aua. Okay, bist du ja zufrieden? Hä? Hey? Okay, vergesst einfach alles, was ich gesagt habe. Wir sollen nämlich... Warum auch immer man dann Kai nehmen kann. Wir sollen Kuh nehmen und mit ihm hier die Putze-Ability bekommen. Weil hier sind auch über die Hexen, deshalb sind die auch hier. Denn wir sollen die nicht zertrampeln. wie sollen sie... Putzen. Aber nicht so stark wie hier. Äh, hat niemand gesehen, wie ich die kaputt geputzt habe? Einmal nur. Amazack. Ich weiß auch nicht, wie man darauf kommen soll. Das musste ich nachschauen. Wenn man es nämlich ohne ihn macht, macht er einfach nur kaputt direkt. Ja. Mann. <lacht> Deshalb nimmt Q dafür. Der macht es nämlich sorgfältig und vorsichtig. Kirby ist zu stark. Ja. Warum auch immer man dann keinen nehmen kann. Außerdem, ihn überhaupt erstmal hier hinzubringen, ist super schwer. Weil ihr wisst ja von vorhin, diese diese ähm, Steine, die einen verfolgt haben, wo man immer sich dazwischen verstecken muss, mit, mit Kuh irgendwo runter zu gehen, so Plattform ist total schwer. Du musst wirklich perfekt mittig stehen. Also ganz viele Safe States loaden später. hat es dann geklappt. Oder halt zurückspulen. Habt jetzt auch gerade gesehen. Um es kurz zu demonstrieren. Wie gesagt, ich spiele das hier auf Nintendo Switch Online. Wenn das auf einer echten K äh, Konsole spielen, auf SNS zum Beispiel. Dann, äh, viel Glück und viel Spaß. bin froh, dass ich das nicht unbedingt tun muss. So, und jetzt gib mir dieses blöde, verdreckste Ding und lass mich bitte für immer in Ruhe, ja? Das hat wirklich übelst... Genervt. Aber es soll ja auch nicht einfacher werden. Es wird nur noch schwerer. Was sollst du darstellen? Hm? Oh, what? Oh, das ist trippy. Das ist komisch. Aber nicht unbedingt schlecht. Wie sieht es eigentlich mit ihm aus, wenn ich die Eis-Ability habe? Oh, dann schießt er so Spikes. Oh, das ist cool. So, so Kristalle. Bam. Okay. Na gut, das kennen wir ja schon. Mit dem Paris. Oh, nice, nice Firakel. Das brauchen wir jetzt nicht. Interessantes Levelkonzept hier. Einfach auf so einer Wolke. Haben wir das schon mal irgendwo gesehen? Das ist vor diesem Spiel, glaube ich nicht. Oder ich habe es wieder vergessen. Das kann natürlich auch sein. Ähm. Na, du versteckst dich hier, ne? Denkst du, ich sehe dich nicht? Wenn du das denkst, dann. Denkst du falsch. Aber mit Chuchu wird's doch am schwierigsten. Ich glaube, mit Pitch könnte wenn dann noch okay sein. Ich nehme mal Pitch. Oh, schaut euch das mal an. Ich mühle ihn so ein bisschen. Oh, das sieht lustig aus. Bah, mal alles hier kaputt. Bloß kein Elektro nehmen mit Pitch. Das ist äh, meiner Meinung nach keine gute Ability. Aber ich weiß, dass es Fans von der Ability gibt, deshalb... Ja, tut, was er wollt! Ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Ihr seid ein freier Mensch! In einem freien Land! Na gut, es kommt drauf an, in welchem Land ihr seid, aber... Deutschland ist ein... <lacht> ich, ich lasse es. Ich lass es. Hier in Cloudy Park. Finden wir raus ob man wirklich in der luft leben sollte hier in den wolken könnte man hier ein haus bauen weiß ich nicht könnte man hier überhaupt genug essen und trinken finden also trinken eventuell aber essen für die vögel i guess weiß ob die kannibalen sind die vögel ich weiß das sind immer die wichtigen fragen die ich mich hier stelle diese so, mich frage ja du, du, du, du, du, du, du, du, ich habe rausgefunden, wenn man hier gedrückt hält, und manchen von denen, ja, muss das richtig Timing haben, aber wenn man gedrückt hält, dann kann man da so einen High-Jump machen. Da gab es ja mal früher so eine Ability, aber die gibt es in diesem Spiel nicht. Die Ability gab es, glaube ich, auch nur in... ist Adventure, oder so? Oh, das sind aber schöne Sterne. Darf ich die haben? Aua! Ja, aber nur für einen Gegentreffer. Na gut. Den muss ich wohl hinnehmen. Ich bitte in Ruhe. Ihr könnt ja gerne aus euren Yoshi-Eiern schlüpfen, aber dann lasst mich da bitte aus dem Spiel. Auch wenn ich gerade ein spiel, spiel. Naja, wie auch immer. Der ist wahrscheinlich überall Sterne drin, aber die interessieren mich jetzt nicht. Die hier, die sind aber super einfach zu vergessen. Deshalb nehme ich sie so schnell noch mit. Jetzt reicht's. Nein. Oh, nice. Toll. Wie habe ich das noch bekommen? Na, wie auch immer. Wir kriegen noch die Stone Ability, aber von der bin ich jetzt kein riesiger Freund. Die finde ich halt persönlich einfach ziemlich boring. Aber. Ich meine, ja, gut, mit der kann man viel Damage machen und Smash ist sehr nervig. Man kann damit rumrollen. Die Ability ist noch ganz nett. Mit der kann man einfach in Gegner reinrennen. Ja, wie auch immer. Aber ja, irgendwie sind die Level länger geworden. Oder ich bin einfach nur schlechter geworden. Oder Level sind schwer. Es dauert irgendwie länger als sonst. Das will ich Mit sagen. What? Da ist doch Luft. Da kommt doch Luft zusammen, so von unten nach oben. Ich dachte, dann bin ich safe und kann da nicht runterfallen. Leute, glaubt nicht allem, was ihr seht. Ihr seid bei sowas nicht safe. Oh, aber die Feuerbillet ist sehr nützlich, weil du kannst einfach... Bam, die ganze Zeit spammen. Nur wird sie immer kürzer, je oft man, je öfter man sie spammt, wie ihr hier seht. Deshalb einmal kurz anhalten und dann habe ich wieder volle Energie, mehr oder weniger zumindest. Oh, was? Okay, ich brauche auf jeden Fall die Peaks Ability. Dann werde ich den Fogi runterbekommen. Äh, uh, ja, das. Äh. Uh, werde ich dann wohl schnell nochmal nachholen. Oh, by the way, haben wir die Ability eigentlich schon mal gesehen mit ihm? Das ist cool. Das gefällt mir. Ganz ehrlich, ich hätte von Anfang an einfach mit Nago das Level durchspielen können. Weil mit ihm kann man so krass durch das Level durchwaschen, ne? Oh, sorry, ich hab dich zerplattet. Nee, wir haben ihm geholfen. Ihn juckt das nicht. Also nun die Mama das Dörde Hühnchen zufrieden. Juhu. Yay. Leute, in der nächsten Folge uh, geht es dann weiter hier im Cloudy Park. Ich hoffe, ihr seid bereit dafür. Denn ich bin es auf jeden Fall.